was ich schon ein starkes Stück finde. Das zeigen wir mal her für alle. Hier, also diese, das ist die Kompaktseite, die kennt ihr ja. Und jetzt gibt es hier einen Tweet von Richard Gutjahr, den zeige ich euch auch. Hier, Richard Gutjahrs offizieller Tweet. Da gibt er, ich habe dann mal die Domain vom kompaktonline.de gepfändet, dann mit dem Bezirksgericht, Amtsgericht Potsdam, Siegel und dann die Kommentare von all diesen linksversifften Arschgeigen. Entschuldigen Sie diese Ausdrucksweise, aber ich kann sie beschreiben. Ja. Ähm, Verneigung, sehr geil. Äh, was wissen wir, die Domain haben? Ich würde sie auf die Internetseite pro Asyl oder Sea-Watch umleiten. Ja? Es ist sagenhaft, was der da für eine fan hat. Ja da Daumen hoch. Ich meine, es darf jeder seine Meinung haben, aber diese Frechheit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 Hallo liebe Freunde, es ist wieder Demozeit, Samstag, 26. September 2020. Wir befinden uns am Wiener Heldenplatz, wo in Kürze die Demonstration von Frau Inge Rauscher beginnen wird. Und wir werden natürlich wie gewohnt wieder einige spannende und tolle, vor allem auch mutige Menschen interviewen. Eine Frage an Sie, Herr Kollege. Ich bin auch Journalist. Ähm... Um... Was äh, wie sehen Sie diese ganze corona eigentlich? Ja, ich schaue mich gerade um. Ich bin erst gekommen, ich kann dazu jetzt noch gar nichts sagen. Ja, weil Sie werden zu den Themen eine Haltung haben. Weil mich interessiert eher die Haltung der Leute hier. Ja, aber Ihre persönliche Haltung. Ja, ich muss ja arbeiten. Ich kann dazu keine persönliche Haltung haben. Viele ne? können das also Sie nicht. Das stimmt. Sie wollen sich nicht äußern. Na, <lacht> ich, ich möchte vor allem arbeiten. Ich muss arbeiten. Es tut mir leid, ich muss arbeiten. Ja, also noch kurz sagen, wie sieht persönlich zu dieser ganzen Corona-Geschichte? Ja. <lacht> ja, ich freue mich natürlich nicht. Ja, wer freut Sie? Wir ja, was freuen? Dass viele Menschen da sind. Dass heute ja, dass ja, die Sonne wieder rauskommen ist. Nein, ist schön. Aber allgemein im OF wird das schon ein bisschen verzerrt dargestellt. Alles rechtsradikal und Verschwörungstheoretiker. Wann komme ich dazu, ORF zu schauen? <lacht> ORF oh, soll das wissen. Ja, aber ja. das Framing. Von wo sind Sie? Ja, freies Internetmedium. Die falsche Flagge. Genau. Ja, ich habe es gleich erkannt. Sie erreichen Millionen. Das, was der Mainstream nicht berichtet, das wollen wir zeigen. Sie sind Aktivisten, Unternehmer, Medienprofis. Die unabhängigen Medien können etwas besser machen, indem sie sich mehr vernetzen. Sie arbeiten an einer neuen parallelen Öffentlichkeit. Mit Verbindungen bis in die Politik. Bei uns ins Programm einzusteigen und mitzumachen, wie wir das jetzt beispielsweise eben mit Eingeschenkt TV machen. Bei auf eins mitmachen, das darf auch Reporter Manuel Mitters. Mitters hatte im Frühjahr mit diesem Foto für Aufregung in Österreich gesorgt. Mittlerweile ermittelt der Staatsschutz. Weder die Politik distanziert sich von Magnet, noch er selbst von seiner Vergangenheit. Dieses Bild zeigt den jungen Stefan Magnet auf einem Marsch neben dem verurteilten Neonazi Gottfried Küssel 2006. Das heißt, Jugendsünde ja oder nein? Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. <lacht> In der Steiermark ist gestern eine Polizistin verletzt worden. Auf einer Feier bei dem verurteilten rechtsextremen Gottfried Küssel haben... Stopp! Erster Fehler, ORF, Recherchefehler, die Feier war nicht beim Gottfried, die war bei Herrn Mittas. Erster Recherchefehler, setzen, machen wir weiter. Nazi Gottfried Küssel weitere Aktivitäten. Noch einmal, das war nicht beim Gottfried, das war bei mir. Sag mal ORF, was ist los? Alter. <lacht> An. Wer glaubt, cheesy, spazieren und, so und Der einzige Weg ist das Militär! Ankündigungen wie im Video sind auf jeden Fall ernst zu nehmen. So, der so da geht es, das es dann schon. Da kommt jetzt so ein Experte, der meint, oh, uh, ganz gefährlich, man muss sowas ernst nehmen. Aber schauen wir uns mal das Originalvideo an, oder? Wollen wir uns das Originalvideo anschauen? Ich würde sagen, wir schauen uns mal das Originalvideo an. Hm? Was ist denn da gesagt worden? Ob das wirklich so war, wie jetzt da dargestellt? Hm? Schauen wir uns das einmal an. Und das ist nämlich genau der Grund, warum es teuer wird für, für die ganzen Pappenheimer jetzt langsam. So. Und ich ich haben ein bisschen wenn nicht so so gut geht. wir kommen Wir begrüßen alle seine Familie hier, alle Englisch, genau. haben wir Ja, Ja, es kommt noch dazu, da hinten sitzen ein paar Linke, ja, Linke, also politisch Linke, ja. die so immer da so sitzen, da im Bild, das sind keine Rechten, das sind Linke, die, die haben Grün gewählt, Rot gewählt, oh, Alles Nazis, das ist schon klar, ne? Mhm. Bist du Hansi. Hansi. Ja. Und ich immer, wir auch. Oder rettolieren. Kommen! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Was? Wahnsinnig. Du nicht. gar nicht Ja. <lacht> ja. Oh, ich bin ein jetzt mal vor, da, ja. Das ist ein Freund, der. Aber gehen wir zur kritischen Geschichte. Die kritische Geschichte ist ja Freiheit, gibt es nicht geschenkt. Freiheit muss man sich erkämpfen. Liebe Claudia, mein liebes Häschen, bitte höre auf mich. Nächstes Jahr wirst du alles erfahren. Und ich hoffe, dass du mich dann immer noch lieben wirst. Da war ich mir nicht so sicher. Das <lacht> ich, ich bin nicht? Das Voller Ernst. Was du nicht willst, dass man gewinnen, das willst doch keine was willst du Im Hintergrund, im Hintergrund äh, spielt die Musik, die Manuel immer auflegt und dort steht, I'm spinning for 18 years, ich spinne seit 18 Jahren. Wunderbar! Ich spinne seit 18 Jahren, wenn ich so länger. Und noch einmal bitte. Der Spahn lässt jetzt die Arbeit ruhen und freut sich auf den Afternoon. Der After-Original vom Funke. Spahn, dessen braune Punke. Doch was jeder Deutsche noch viel lieber hätte, das wäre der Aufriss seiner Arschrosette. <lacht> man kann äh, aus wenig Leuten ganz viele machen, man kann aus hässlichen Menschen schöne machen und aus schönen Menschen hässliche machen. Mit relativ wenig Aufwand. Ja? Das ist, lernt man. Äh, natürlich wird das jetzt nicht so tituliert ja? äh, bei den Kursen als Cutter oder Videojournalist, aber, aber das lernt man halt. Ja? Ich meine, bei 25 Frames in der Sekunde ja, das ist natürlich sehr leicht, ein Einzelbild zu finden, wo der Mann oder irgendwer gerade so reinschaut, ne? Das sind die Schmäßen, mit denen manche Medien halt gerne arbeiten. Bedroht. Das ist jetzt wieder schon umgegangen, wie weiß ich nicht, wie wenn man, wie wenn man wie wenn jeder, der, der nicht geimpft wäre, äh, äh, ein Theorist, der mit einem Sprengstoffgürtel und jederzeit ziehen könnte und die Leute um sich herum in die Luft springt. So mittlerweile, wieder das Bild erzeugt, als nicht geimpfter ne? Als nicht geimpfter bist du wie so ein Fundi mit, ein, mit lauter Granaten und dann, du weißt so noch, bis du das und boom, ne? Das ist aber wieder ein Mediziarist. 99 Jungfrauen und was kostet die Welt, ne? Na, Alter, Herr Fellner unser... Wir ja. sind ab, alle absolut definitiv weiß aus. Ja? Warum? Weil man sprengt das hier zu tragen. Ja? Als nicht die Echslotte. Und jederzeit jeder ziehen wir das Schnirr Nein, das ist schlimm, oder? Ja, jetzt kann ich eh nichts mehr machen, ich bin eh schon online. Nein, ich bin eh schon die <lacht> Ja, Topic closed. Mehr kann man dazu gar nicht mehr sagen, oder? Also, es ist jetzt schon erledigt. Ich hatte auch gestern Besuch vom. Ja, hallo, liebe Freunde. Willkommen zum Wortzutage 102. Und das Thema ist, die Psyramtosis ist mittlerweile im Weltraum gelandet. Und wie ihr seht, sie war beim Friseur, ohne Spukte, test pcr PCR-Test, 3G-Geschichte, ole, ole. Weil es auch noch korrigierte Menschen auf diesen, dieser Stadt gibt, ne? So schon mal aus, ne? Wir sind ein bisschen zu kurz, aber das wächst schnell nach bei mir. Aber ist ja nicht das Thema, ja. Heute, übrigens, der Marcel heute für euch hier. Marcel Cornelius Mittag, ja. Ich bin, äh, der neue unehrliche Halbbruder von Markus und von Manuel Cornelius Mittas. Aber ich heiße Mittag. Ich weiß, ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, warum unsere Eltern so ein fette Naja, auf jeden Fall, äh, Psiram Psiram ist im Ganzen natürlich auf die Schläche gekommen, denen geht ja gar nichts, den Fakten-Checker-Babys, ne? Und deswegen haben sie hier diesen tollen Artikel verfasst, oder also ich habe ihn verfasst, also der Manuel, und ich darf ihn präsentieren, Psiram outet sich nun endgültig als Werkzeug der Indoktrination des kompletten Schwachsinns. Warum? Da sitzt den Manuel und geschrieben haben es Mittag. Ja? Also mich. Aber ich heiße Marcel. Ich bin der Marcel, Cornelius Mittag. Das ist aber der Manuel Cornelius Mittag. Ja? Na gut. Kann man ja, kann ja auch mal passieren, ne? Psiram outet sie und also endgültig als Werkzeug der Indoktrination des kompletten Schwachsinns. Psiram. Der heilige Grashüter der Wahrheit, angeführt von Akademikern und sogenannten Skeptikern, befindet sich gerade im Selbstzerstörungsmodus. Ein paar Beispiele gefällig, let's go! Machen ja, damit ihr die Beispiele besser lesen könnt. Also, ich hatte angefangen mit dem Bell vom Hund Willi. Ja. Aus dem Bell vom Hund Willi wurde dann der Rottweiler Willi, der aber nicht der Rottweiler, sondern ein Schäferhund ist. Ja. Dann hat der Herr Mittas, welcher wissen wir nicht, ob es jetzt der Markus oder der Manuel war, verbotene Bücher gemacht, ja. Er machte Mittas das einem wieder verbotene Bücher, wie er die gemacht hat, mit Daniel erklärt, ja. Wie er die, ja. aber er hat verbotene Bücher gemacht. Und dann hat der Markus, Cornelius Mittas, ja. Den haben wir auch schon korrigiert, ja. Aber, den gab es heute auch schon, ja. Und dann hier die Monika Donner. Und die Monika Donner ist ja eine Generin von Schutzmaßnahmen gegen das Neue und verfasste dazu das Buch corona dika taur das folgendermaßen beworben wird. Naja, und da hat es wieder den Manuel, aber das bin eigentlich ich, weil ich bin der Marcel, ja. Marcel Cornelius Mittag, das Nachname mhm. stimmt schon, nur, der Manuel heißt ja Mittag, und also nicht Mittag. Naja, egal. Also jetzt, das ist ja aktuell, Oktober 21. Ja? Naja, bis Und dann haben sie hier, das zeige ich auch, das kennen manche vielleicht, auch gar nicht. da haben sie über die Wiener Demo-Bewegung, ja? am 29. August 20 nach Manuel Mittas, ja? das ist wieder bei anderen, es gibt ja den Manuel Cornelius Mittas, als rechtliche Person, oder Menschen und den Manuel äh, Mitterls und Manuel Cornelius Mitas. Also mittlerweile ist der Familienclan ja schon unüberschaubar. Ja, Gut, als Redner bei dem Fest für Freiheit und Gerechtigkeit und was und was, da gibt es den Hannes äh, Brech, Brech, ja. Hannes Brechja, naja, was ich weiß heißt der Brecher, aber nicht mit Brecher, und wieder Massnahmen, naja, naja, was soll man dazu sagen? Was willst du dazu sagen? Ja, die Massennamen. Oh Gott, es will die wunderbare Welt, der Spaß ist und sie machen ja hier auch verbinde die Punkte, ja, da, hier, die Jenny Kleuninger, der Mitters, der Börsenwolf, der Heinrich, der, der Xevin Dube, der aber mir und die Catherine, Dann kommt der digitale Chronist, mit dem wir Leben aber da gibt's auch Querverbindung zum Peter Denk, und, und zum Traumort und, und die Lacken, die kennen den Lacker, den kennen ihn noch mal. Also, wir sind alle die, natürlich, natürlich. Ja. Ich schwul mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, okay? Alles Mittelgrau. Satanismus, er trägt eine Kappe mit der antisemitischen Anspielung: Satanismus ist keine Religion, Satanismus ist ein Verbrechen. Na genau, na genau, so ist es. So, ich denke, das reicht schon, liebes Psirenantie. Weniger Alkohol oder Crystal Meth oder was auch immer ihr euch da einbragt. Die Dosis macht das Gift. Aber ich nehme es euch bis heute über, dass ich mir meinen Zwillingsbruder Markus und jetzt meinen Stiefbruder Marcel, also mich, ja, nie vorgestellt habe. Das hätte es ja machen können? Ja? ja, Nicht genug Entsetzen. Was kommt als Nächstes? Meine, meine, meine Zwillingsschwester, die Martina. Jetzt alter, alter, ihr zerlegt euch gerade sowas von selbst und ihr checkt das nicht einmal. Weil, äh, ihr glaubt jetzt, ich würde mich getriggert fühlen auf dem Plätze Nein, nein, ihr glaube, Freunde, äh, ihr, ihr triggert euch, ich trigger euch, glaube ich, eher, ja, ja? Weil mittlerweile wird's ja nur noch, äh, wie gesagt, ja, ich, ich glaube, man hat euch in der Kaffee gesetzt und ins Weltall, ins Weltall geschossen und von dort, äh, schreibt sie gerade eure Artikel irgendwie, ja, so guckt man das vor, ja, äh, weil, ich meine, das sind Doktoren, Alter. Herr Abrax, Herr Abrax, bitte, Sie sind Professor an der WO Wien, ja, mein, das ist ja unpopulär, wenn ich mal wirklich laut sagen würde, wie Sie heißen, ja, es reicht ja schon, dass ich sage, dass Sie ein WO-Professor sind, ja, das reicht ja schon, ja, und Sie schreiben ja zum Trost ja, diese Artikel. Na, Alter, wird jetzt schon jeder Fetz, Schädel Universitätsprofessor an der WOW? Jetzt würden Sie sagen, ja, na, klar, weil der Franz Hörmann wurde das auch. Naja, aber der Franz Hörmann ist Ihnen rhetorisch ein bisschen, weiß ich nicht, nicht nur um eine Zielgerade, um eine Länge, sondern um, weiß ich nicht, das sind wir auch wieder in anderen Atmosphären ja. Der Franz Hörmann und Sie, Herr Abrax warum überhaupt Abrax ist ein Satanisten-Arschlochname ja? das sollten sie mir auch noch erklären ja hm? weil Abrax ist ein Teil satanistische Anspielung ja? das wissen sie genauso gut wie ich ich könnte es ja ganz recht behaupten und sagen, es seid jetzt alle Satanisten aber es gilt ja die Unschuldsvermutung ja? und dafür gibt es zu wenig Belege darum sage ich das nicht, aber ich sage es könnte das, ja, wenn ich schon als Antisemit und der Obernazi von euch hingestellt werde, aber mit Rechtschreibfehlern, wo man sich denkt, das hat ein dressierter Affe geschrieben, ja, ich macht sie ja Tierversuche heimlich? Da haben sie einen Kollegen vielleicht, der in der Pharmazie arbeitet, ja? Ich weiß ja, dass Pfizer bei uns da drüben in Kaisermühlen, äh, hat, ja? Ja? Kann ja das sein, dass da dressierte Affen mittlerweile für Psyram die Profile schreiben. Wir leben in der wunderbaren Welt der Schwachsinns, liebe Freunde. Es ist ja nichts mehr ausgeschlossen. Ja? Nichts mehr. Nichts mehr. Na? Aber Herr Brax der Sixtus, na, mich triggern sie nicht. Es ist jetzt übrigens halt der sechste Strike. Der sechste. Das ist schon wie beim Bowling. Und bei euch wir alle Neide weg. Und wenn alle Neune fallen, dann sind auch sie gefallen. Das wissen sie aber eh. Oder? Und jetzt, ist jetzt, jetzt sind wir bei Nummer 5. Sie glauben, ihren Arsch zu retten, indem Sie das heimlich nachbasteln. Und ich, ich, ich habe alles dokumentiert und ich kriege ja alles dokumentiert. Und es wird jetzt viral, viral, viral gehen, dass man wurscht, ob mein Name als erster irgendwo bei, äh, eine, bei Google als erstes geregt wird. Das interessiert ja nur noch Vollpfosten. Ja? Es nimmt euch ja keiner mehr ernst, sorry. Nur noch, nur noch leid die weichgespült, ich wiederhole es, bei 1500 Umdrehungen. Ja, und den falschen Film noch laufen haben, weil sie den Side receiver nicht resettet haben. Solche Leute nehmen Psiram noch ernst, ja, aber die sind eine Minderheit. Ja. Ja, Herr das schon schlecht aus. Jetzt erlegt es euch gerade wirklich vom Fenster, ich mein, Mittag, weil jetzt schau ich mal, also zwischen ein S und ein G ist auf meiner Tastatur, ja, sind genau zwei Buchstaben dazwischen, nämlich ein Dora, ja, ein Dora, und ein. So, da. ja, also zwei Buchstaben liegen da dazwischen. Weil, wenn das jetzt der Buchstabe daneben wäre, könnte man sagen: Ja, das kann passieren im Eifer des Gefechts. Nein, nein, da liegen Buchstaben dazwischen bei der Tastatur, außer sie benutzen eine Tastatur aus Timbuktu oder wie gesagt, der hat das hier dafür von der Firma XY hat gemacht, das wissen wir ja auch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn das wirklich ein Akademiker, Sie, Herr Abrax, ja, ein Universitätsprofessor war und dann an Hilfe, hüfe dann möchte ich bei Ihnen kein Student sein, ganz ehrlich, ja? Hilfe, da müsste man eigentlich Flugzettel vor Ihrer Uni verteilen, ja, und einmal die M ihre Ihre Studenten aufklären, wer sie eigentlich sind, was sie so machen und wie gut ihre Deutschkenntnisse sind. Ja? Das war ja halt dann mal eine Schwerpunktaktion. Ja? Wer hat sich überlegt? Ich sage jetzt nicht, dass ich das mache, ja? aber Überlegung wäre es ja wert, ne? bei den Plätzen, die euch so den ganzen Tag einfällt. Ich meine, Marcel Mittag. Ja, gut. Also wir haben jetzt den Manuel Cornelius Mittag, nur damit man es einordnen. Dann haben wir den Markus Cornelius Mittag. Und dann gibt es jetzt den Manuel Cornelius Mittag, der aber Marcel heißt, Mittag. Ja? Der ist aber Marcel, sie ich. ja, ich. Ich bin aber der Stiefbruder. Warum? Ich, ver ich, ich verstehe, das ist schwierig für Sie, natürlich. Da könnte man ins Haarspiel kommen. Aber anscheinend hat meine Mutter einen Fetisch gehabt, was den Nachnamen angeht. Das dürfen Sie mich nicht fragen. Ja? müssen Sie meine Mutter fragen. Fragen Sie mal meine Mutter. Die wird dann vielleicht eine Frage, die Frage beantworten. Ich kann sie nicht beantworten. Und ich warte noch auf meine Zwillingsschwester, ja, die Martina, von der schon gehört. Ja? Und bitte korrigieren Sie jetzt endlich, wir sind jetzt echt peinlich. Der Willi ist kein Rottweiler, Willy ist ein Schäferhund. Ich habe es schon einmal gesagt, weil ich verarscht habe. Ja, aber langsam wird wirklich grotesk. Der Willi ist ein Schäferhund und kein Rottweiler. Aber es hat sie wirklich, ich weiß nicht, ich weiß nicht was haut sie euch eine Weichspüler, ja, den sowieso. Aber vom Weichspüler kann man nicht so hinnig werden. Oder hat ja sich schon doppelt geschlumpft, dreifach geschlumpft, fünffach geschlumpft, und dazu noch Crystal Math und waren nicht drei Flaschen an Doppler und an Whisky und was, okay, ich weiß es ja nicht, ich weiß es ja nicht. Die Dosis macht, wie ist es ja wurscht, ja, wie ist es ja wurscht. Aber das. Also das, was sie da abliefern an Arbeit, wenn ich jetzt ihr Chef wäre, wenn ich der CEO von der Firma Psiran wäre, dann müsste ich den Herrn Abraxl leider fristlos entlassen. Ja? Fristlos. Tschüss, Papa. Weil er der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Und damit meinem Anforderungsprofil dieser hetzplattform plattform die ich betreiben möchte, leider nicht zu genüge tauglich ist. So schau mal aus. So, das war's schon, liebe Freunde? Unterstützt alternative freie Medien, bleibt weiterhin achtsam, wachsam, kritisch. Und wie gesagt, wir leben in der wunderbaren Welt des Schwachsinns dank Psiram, Faktenchecker, Mimikama und wie die ganzen Schwurbeltruppen alle so heißen.